Hallo und Willkommen zurück beim Lernzyklus Umkreis und Inkreis von Vierecken. Im ersten Video haben wir gesehen, dass jedes Quadrat und jedes Rechteck einen Umkreis haben. Heute untersuchen wir, ob weitere Vierecke einen Umkreis besitzen. Dazu benötigst du folgende Materialien. Ein Blatt Papier, einen Bleistift, ein Geodreieck und einen Zirkel. Wir beginnen mit dem Deltoid.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 Wir sehen, ja, es gibt Deltoide, die einen Umkreis besitzen. Nun stellt sich die Frage, haben alle Deltoide einen Umkreis oder hast du vielleicht nur einen Spezialfall gefunden? Miss bitte die Winkel Beta und Delta. Dann wirst du sehen, dass diese jeweils 90 Grad groß sind. Dadurch hast du ein spezielles Deltoid gezeichnet, das einen Umkreis besitzt. Außerdem haben wir im ersten Video gesehen, dass das Quadrat einen Umkreis hat und das Quadrat ist ein spezielles Deltoid. Hier siehst du ein Deltoid, das keinen Umkreis hat. Also es gibt spezielle Deltoide, die einen Umkreis besitzen, aber nicht alle Deltoide haben einen Umkreis. Zeichne nun wieder einen Kreis und versuche diesmal ein Parallelogramm einzuschreiben. Achte auf die Eigenschaften eines Parallelogramms. Gegenüberliegende Seiten sind parallel und gleich lang. Drücke dazu auf Pause. Wie du bestimmt gemerkt hast, funktioniert das beim Parallelogramm nicht so gut. Hast du dir auch überlegt, warum das so ist? Wenn beispielsweise die beiden Eckpunkte A und B auf dem Kreis liegen, dann können C und D nicht darauf liegen, da im Allgemeinen das Parallelogramm keine rechten Winkel hat und die Seiten paarweise parallel sein müssen. Das heißt, nicht jedes Parallelogramm hat einen Umkreis. Aber gibt es vielleicht spezielle Parallelogramme, die einen Umkreis haben? Beispielsweise, wenn wir die Eckpunkte so verschieben, dass sie auch auf dem Kreis liegen? Genau, dann erhalten wir ein Quadrat oder ein Rechteck, welche spezielle Parallelogramme sind. Im Allgemeinen hat das Parallelogramm keinen Umkreis, nur die Spezialfälle Quadrat und Rechteck. Kann die Raute einen Umkreis haben? Vergleiche die Raute mit dem Parallelogramm und überlege dir, ob das möglich ist. In den Kreis soll eine Raute eingeschrieben werden. Alle Seiten einer Raute sind gleich lang und im Allgemeinen sind die Winkel keine rechten Winkel. Nein, eine Raute hat im Allgemeinen keinen Umkreis. Es gibt aber Rauten, die einen Umkreis haben. Nämlich wieder das Quadrat als Spezialfall einer Raute. Zu guter Letzt fehlt uns noch das Trapez. Zeichne nochmals einen Kreis und versuche ein Trapez einzuzeichnen. Achte dabei darauf, dass die Seiten A und C parallel sind. Drücke währenddessen auf Pause. Ausschließlich gleichschenklige Trapeze haben einen Umkreis. Überprüfe, ob du ein gleichschenkliges Trapez gezeichnet hast, indem du die Seiten B und D abmisst. Sind diese gleich lang, dann ist es ein gleichschenkliges Trapez. Ein gleichschenkliges Trapez hat einen Umkreis, ein Trapez im Allgemeinen jedoch nicht. Denn falls zwar alle Eckpunkte auf dem Kreis liegen, aber die Seiten B und D unterschiedlich lang sind, dann sind die Seiten A und C nicht mehr parallel zueinander. Auch das Quadrat und das Rechteck sind Spezialfälle eines gleichschenkligen Trapezes. Hier siehst du eine kurze Zusammenfassung. Im Allgemeinen haben das Deltoid, das Parallelogramm, die Raute und das Trapez keinen Umkreis. Das Deltoid hat dann einen Umkreis, wenn die Winkel Beta und Delta jeweils 90 Grad groß sind. Quadrat und Rechteck besitzen immer einen Umkreis. Das Quadrat ist ein Spezialfall von Deltoid, Parallelogramm, Raute und Trapez. Das Rechteck dagegen nur von Parallelogramm und Trapez. Ein weiterer Spezialfall des Trapezes ist das gleichschenklige Trapez, welches auch immer einen Umkreis hat. Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal!